Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker HD Im letzten Part haben wir wieder einige Schatzkarten gesammelt Und wir haben endlich die komplette Karte ausgefüllt Ja und wir müssen noch ein paar kleine Schatzkarten sammeln Das wisst ihr ja Ich muss nur gerade ganz kurz mal schauen wo die sind ähm, Ob es hier irgendwo noch was gibt da, da, da. Hm, hm, hm, hm, hm. Ne, hier sollte es nichts mehr geben. Höchstens ein Herzteil glaube ich, aber da bin ich mir nicht sicher. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ähm, als nächstes wollte ich nämlich jetzt nach D6. Das ist 3, 4, 5, 6. Das vom südlichen Feenkordial. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal die Karte unter Sturms und gehen dann dahin. Oder fliegen dahin. Dum, dum. So. Oh, es gibt sogar direkt einen ähm, Teleporter dahin. Das ist doch recht angenehm. Unsere Schatzkartenjagd, die ist bald beendet. Es fehlen uns ja nur noch, glaube ich, neun normale Schatzkarten und ich glaube noch drei oder vier spezielle Karten. Plus dann noch die Triforce-Karten, die glaube ich aber nur drei Stück oder so sind. So, ähm. Hier müssen irgendwo Wachtürme sein. Ja, da sind sie. Und hier müsste sich die Schatzkarte befinden. Ich weiß nicht, wo, auf welchen Turm ich rauf muss. Ich gehe jetzt einfach mal, mal auf den hier. Ich weiß nicht, muss ich vielleicht auch die Kanonen kaputt machen, die da... Hängen könnt ihr auch sein, aber ich bin mir nicht sicher. Wow. Sie haben mich auf jeden Fall gesehen, das gefällt mir nicht. Oh, warte, von euch nehme ich mir Monsterketten. Äh, Gl Monsterketten, Glücksamulette. So, komm her. Bam. Aha. Weg mit euch. Das war's noch nicht. der wind dumm, dumm. ich würde nämlich versuchen gerne eure darüber zu fliegen so in den osten muss der wind wehen gucken ob das klappt oder oh, sieht gut aus Aha. au die haben mich runtergeschossen Da kommen wir auch nicht mehr hoch, weil da keine Leiter ist. Ja, toll. Oh, habe ich jetzt auch nicht mehr wirklich was. Dann wird doch wahrscheinlich die Schatztruhe da spawnen. Ich denke mal, es ist eine Schatztruhe, die dann spawnen, wenn ich die Gegner besiege. Würde mich zumindest nicht wundern. Und die nervt mich. Alter. Die hat mich beide wieder runtergehauen. Komm her. Bam. Und auch weg mit dir. So. Mana, bitte. Dann. So. Probieren wir es nochmal. Ich soll vielleicht auch oh, das Lied richtig spielen. Sonne Norden. Mit dem Wind. Oh mein Gott. Die Bombe war sehr knapp. So, weg mit euch. So. Der frag ich auch so, warum schießt der auf uns? Aber nee. Hier sind einfach nur... Ich bin einfach nur hier. Okay, man muss tatsächlich die Dinger kaputt schießen. Alter, in der Luft hat er mich getroffen. Habt ihr es gesehen? Okay, man muss anscheinend die Bomben kaputt schlagen. Die Kanonen kaputt schlagen. Interessant, dass sie jetzt nicht mehr schießen. So, komm schon. Komm, triff schon. So. Bam. Und da rein. So, auf der anderen Seite sind sicherlich auch noch Kanonen, ja. Bam. Und schießt du. Dumm. Dumm, dumm. So. Oh, das waren anscheinend alle Kanonen. Da ist die Truhe erschienen. Bei der... Warum sind denn hier... Ich schieße denn noch mal die Kanonen ab. Erstens, weil die noch nerven können. Und zweitens, weil ich nicht glauben kann, dass... Ohne alle kaputt zu schießen, ähm... Hier was erscheint. schon eine kanone ist noch da wow. so und ist noch eine wo erschienen ich wusste es doch okay ähm, welche das ist die insel das heißt ich muss auf na, ich gehe auf die ja der wind passt das schon mal wenn ich auf das ding drauf gehe So das ist recht aufwendig diese schatzkarte im gegensatz zu denen die wir sonst so kennen aber so ist das wohl leider und ich habe übrigens mal bei den nintendo sachen schaue, was uns da noch fehlt und ich habe ich habe im c4 tempel vergessen ähm, den boss zu ähm, fotografieren aber keine sorge leute den boss den kann man noch mal fotografieren im Finale, soweit ich weiß. Weil der da nochmal auftritt. Also so ver insofern, soweit also so weiß ich das. Von daher ist es kein Problem, den zu fotografieren. So, das ist die Schatzkarte. Das ist die 40. Das heißt, die Schatzkarte gibt es auch in Zelda The Wind Waker. Für den Gamecube. So. Schauen wir mal ganz kurz rein. Karte 40. So, die führt uns zu einer großen Insel. Könnte das Antopia sein? Nee, nee, nee. Vielleicht C4 Insel passt auch nicht so ganz. Keine Ahnung, wo es genau ist. Das kann ich euch leider nicht sagen. Ähm. Naja. So, machen wir mal ganz kurz weg. Ich brauche die Karte nämlich. Ähm. Warum ist denn gerade überhaupt kein Sound? Das muss ich nicht verstehen, oder? Und ähm, da kommt auch schon das Gewitter. Perfekt. Ich beklage mich und dann kommt das Gewitter. So. Ähm, dann können wir jetzt uns noch die nächste Schatzkarte holen. Ich muss mal gerade gucken, wo die ist. Ja, es gibt dann noch auf, bei A7 auf, der, auf dieser Insel da was. Aber ich weiß nicht, wie ich an die Schatzkarten komme. Darum lasse ich das jetzt erstmal. Und darum gehen wir jetzt erstmal zum... Niemandsland. Das ist in der Nähe. Direkt. Denn da soll es auch was geben. Eine Schatzkarte geben. Bin mir nicht ganz sicher. Das sollte aber auch nicht so lange dauern. Von daher... Wenn wir das haben, dann sind wir eigentlich nahezu fertig, muss man sagen. Dann gibt es halt nur noch so einfache Sachen, die man kaufen kann. Also Schatzkarte kaufen und so ein Kram. Und, boah, ob man das jetzt zählen kann, ist so eine Sache. Das ist halt so eine Sache. So, das ist die richtige Insel, durch ich ansteu, ja. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Ich meine, Part 51. Ich glaube, also... Ich weiß nicht, wie viele Parts wir jetzt noch brauchen... Aber, wobei, wir müssen ja auch die Triforce-Splitter sammeln, also, äh, keine Ahnung, 10 Parts oder so noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Ich hab's, ich spiele das Spiel ja zum ersten Mal wirklich durch. Und ähm, ihr wisst ja, ich habe in meinem Display ja schon gesagt, dass ich nur bis... Oh, das ist ja schön hier eigentlich. Das ist, glaube ich, auch die Insel, wo wir jetzt von äh, Madame Marie das ähm, das Hausanwesensteil bekommen haben. Aber ich werde mir jetzt... Oh, hier ist Geld. Komm, kann man da reinklettern? Ja. Schau mal, weil irgendwo muss es hier... Ähm, oh, wow, die Chance ist ein bisschen interessant. Ähm, irgendwo hier muss nämlich noch eine Schatzkarte sein. Ich weiß, hier gibt es irgendwas anderes noch, aber ich bin mir nicht sicher, was es genau hier gibt. Gibt es hier ein for Splitter? Falls ja, weiß ich nicht wie. Und falls doch, dann werde ich mir den jetzt holen. Oh, hier sind wieder so Dinger zum Verschönern. Muss man hier auch was verschönern? Ich weiß es nicht. Da, da, da. muss mal ganz kurz schauen, wo es genau ist. Ähm... Ich muss mich irgendwo drauf ziehen mit dem Enterhaken, ich weiß aber nicht, wo. Vielleicht hier an den Palmen? Ja, es geht sogar. Ah, und hier ist die Truhe. Das ist ja recht einfach. Da, mm, mm, mm, mm. So, das tue ich mir natürlich wieder markieren, dass das gemacht worden ist und das ist die Schatzkarte 27, glaube ich. Also es müsste die 27 sein. Ganz kurz überprüfen. Ja, das ist die 27 und keine Ahnung, wo das sein soll. Naja. Naja. Uh, ja, gehen wir noch. Kann man hier rein? Nee. Hätte ja sein können. Ich meine, in, in Tantopia konnten wir da auch zu Makoros kommen, der da geübt hat. So. Das hier ist die Villa der ehrenhaften und bezaubernd schönen Madame Marie, die Lehrerin in Portemonnaie. Unbefugnis des Zutritts strengstens untersagt, der Verwalter. Nehme er seine schmutzigen Finger von meiner Klinke, der unverfrorene Lümmel. Dieses Anwesen darf nur meine ehrenwerte Herren betreten. Im mit ihm. Mit ihm. Äh, er ist hier nicht willkommen. Tja, aber wir haben ja das... Ähm, hier. Haus des Anwesens oder Dokument irgendwie für das Anwesen hier. Das zeigen wir ihm jetzt vor. Diese Unverfrorenheit reibt er mir glatt mit seinen schmutzigen Fingern etwas unter um die Klinke. Na, na nur, aber das ist doch... Dann, dann ist er. Äh, dann seid ihr so also mein neuer Herr. Rocky ist euer Name? Nicht wahr? Oh, oh, oh, oh. einen wirklichen Namen habt ihr da. Ehrenwerter Herr Rocky, bitte schließt die Tür hinter euch sanft. Alles klar, warum nicht? Und der Typ ist einfach. Der Typ ist einfach. eine Tür, mehr nicht. Ja, äh, man kann hier noch irgendwie Puzzle machen, da kriegt man Geld für, aber das, das gibt an sich gar nichts, das, das gibt nur Geld, man kann hier glaube ich glaube ich 14 Puzzle machen von verschiedenen, achso, hier sieht man das Bild, ich glaube man kann 14 oder so, oder sogar mehr, oder vielleicht sogar ein paar weniger, ähm, Bilder von irgendwelchen Figuren machen hier im Spiel, ähm, und um, um, um ein bisschen Rubine hier kriegen, aber das mache ich nicht, weil das nichts bringt, habe ich das ehrlich gesagt keine Lust zu, und ich glaube, wir müssen hier das Feuer ausmachen. Doch nicht? Doch nicht? Äh, kann man hier die Badewanne anmachen, damit das überläuft, hier das Haus? Komm schon. Au. Hier stehen Flammen gehen Flammen auf. Ähm ja, okay, kann ja auch, was ich hier machen soll. Ich weiß, hier gibt ich, ich bin mir sicher, dass es hier einen Triforce-Splitter gibt oder sowas. Irgendwas war hier. Ich weiß nicht, nur nicht mehr was. Ich glaube, es war wirklich ein Triforce-Splitter. wahnsinnskarte war es, glaube ich, oder? Ja, hier gibt es auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob es vielleicht einen Triforce in der Schatzkarte gibt, den man bergen kann. Es gibt nämlich, glaube ich, auch, dass man äh, ein paar Triforce Splitter bergen kann. Das ist in der View-Version abgeändert worden, weil die Triforce Splitter Suche langweilig und langsam abläuft. Aber jetzt haben wir nur noch die Hufeiseninsel eigentlich. Wo wir uns, ich glaube, zwei Karten holen können. Aber nee, das machen wir nicht. Ich muss jetzt nach Tapsen, zur tapsten ja, okay, dann passt das eigentlich, wenn ich mich nach Portemonnaie ähm, teleportiere, Weil dann kriege ich nochmal zwei ähm, von den Schatzkarten. Dann... Also ich werde auf jeden Fall für den, ja vielleicht für den nächsten Part nachschauen, wo wie ich an die Karten komme bei der Insel. Keine Sorge, Leute. So, aber erstmal gehen wir jetzt hier oder bewegen uns hier nach Osten. Hier müsste irgendwo... Oh, warte, Osten sollte ich... So. So passt das schon besser. Da, hm, hm. Da, da, da. Hier müssen nämlich irgendwo nochmal so ein U-Boot-Typ sein. Ich habe ja vor einigen Parts diese U-Boot-Leute da fotografiert. Und mit denen müssen wir reden, glaube ich. Die Frage ist nur, wo sind die? Da sind sie. Wir müssen, glaube ich, mit denen reden, dann kriegen wir direkt von denen eine Schatzkarte. Da sind wir wieder hier auf der Tapsen-Insel. Hallo? Hallo. Also doch reden, steht da. Yo, das ist aber ein feines Boot, das du da hast. Prächtig, prächtig. Bist du etwa auch auf der Suche nach tief im Meer versunkenen Schätzen? Hahaha, <lacht> versuch es gar nicht, es zu leugnen, Junge. In diesen Gewässern hier schwimmt keine einzige müde Sardine zum Fischen, bist du also ganz bestimmt nicht hier. Nein, nein, mein Lieber, entweder du bist ein Schatzsucher, genau wie wir von Tauchen Co., oder du bist ein Pirat. Es erfreut unsere taucherbeglockten Augen in Zeiten, in denen sich kein Mensch mehr auf See traut und alle Liebe einen langweiligen Inselleben ohne Abenteuer und Aufregung und fristen, einen so mutigen und beherzten Jungen wie dich zu treffen, dem Werte wie Ruhm und Glorie noch etwas sagen. So viel Idealismus für die gleiche Sache, das schafft Verbundenheit. Ja, mein Junge, die hier möchte ich dir schenken, denn Verbundenheit darf nicht nur aus Phrasen bestehen. Außerdem ist ohne natürlich nicht gut Schätze heben. Nimm sie ruhig, keine falsche Bescheidenheit. Oh yeah, das ist. Eine weitere Schatzkarte. Im Kartenbildschirm auf dem Gamepad kannst du das anschauen, ja. Er erklärt uns den ganzen Kram. Aber es ist nicht so schwer. So, tschüss Leute. Das ist nämlich unsere Schatzkarte 34, oder? Müsste so sein. Ihr seht auch, wir haben 40 Schatzkarten. Okay, das ist bei einer Triangelinsel. Ich weiß nur nicht, es müsste glaube ich die westliche sein. Und ich notiere mir mal wieder, dass ich den Kram habe. So. Jetzt können wir noch... Ah, ja, gehe ich nach Portemonnaie? Nee, ich mach's glaube ich noch nicht. Ich glaube, ich werde mir jetzt erst noch eine andere Schatzkarte besorgen, die sich bei der Terrainsel befindet. Gehen wir dafür nach Preludien. da da So. Da sind wir auch schon. Und. Oh, hier können wir sogar einen Schatz bergen. Das werden wir natürlich direkt machen. Ich weiß nicht, was es hier gibt. Ich, also ein Herzteil gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Also, es gibt hier noch, glaube ich, ein Herzzahl auf Preludien, aber nicht eine Schatzkarte. Das ist ein orangeer Rubin, 100 Rubine. Ah, können wir gebrauchen auf jeden Fall. Wir müssen ja auch noch eine Schatzkarte bei Terry kaufen, unglaublich ein Herzteil. Und daher ist das nicht allzu schlimm. Denn von ihm fehlt uns sogar zum Beispiel noch eine Karte. Das ist eine der wenigen Karten, die uns noch fehlen. Uns fehlen ja noch sechs Stück. Und bei der Terra-Insel in der Umgebung sollte eine weitere sein. Eine weitere Schatzkarte. Dann, hm, hm, hm. es muss da, ja, es muss nämlich hier ein U-Boot geben wo die Schatzkarte drin versteckt ist und die besorgen wir uns natürlich auch direkt Dann, hm, hm. ich muss mal schauen wo ist eigentlich die und so. oh die ist direkt neben Präluden. Äh, das heißt ich kann die eigentlich schon direkt im nächsten Part angehen Ach du Scheiße! Leute! Äh, ihr seid doch krank! Nein! Ah. Leute, die sind krank, diese Mäuse. Die sind so tief gefährdet. Ihr ja, wisst schon, dass das ein bisschen hochexplosiv ist, was ihr hier betreibt. Es kommt mir irgendwie so vor, als ob die Gegner hier. Sind die hier. Spawnen die hier nach? Nee, es wird keinen Sinn machen. Bam. Kommen da immer neue? Ich bin mir nicht sicher. So. Nee, da kommen keine neuen nach. Dann. Und da versteckt sich die nächste Schatzkarte. Und das Feuer geht zum Glück aus. Scheiße, wenn nicht. Ich glaube, wir haben auch schon nahezu alle... U-Boote um, durchsucht. Ich werde irgendwann nochmal, wenn wir die U-Boot-Karte haben, dann irgendwann in der Part nochmal die U-Boote alle absuchen. Aber keine Sorge, die U-Boote, die ich dann schon habe, werde ich dann einfach um, rauskatten. Also nur damit ihr es wisst. Das werde ich auch noch, glaube ich, mit den anderen Sachen machen. Mal schauen. Ein paar Karten haben wir noch zu bergen. So, und zwar ist das die Karte... Was ist das für eine Karte? Das müsste die 14 sein. Oder? Oh, wo befindet die sich dann? Müsste sich beim Turm der Götter befinden, oder? Sieht so aus. Ja, schauen wir dann auf jeden Fall bei Zeit mal nach. Und ich würde sagen, Leute, ich gehe. Ja, ich gehe noch, noch schön an, an. an die Oberfläche zurück. Hm ich schon weitermache. Im nächsten Part hier. Au! Mann, link, lenk, rennt doch nicht, oder roll doch nicht gegen die Wand. Das tut weh. So, Leute, aber ich würde sagen, das war's dann für diesen Part von der letzten leader Windracker-D. Im nächsten Part machen wir dann wieder weiter mit der Schatzkartenjagd. Ja, es ist wirklich eine Heidenarbeit, die hier Schatzkarten zu sammeln. Tut mir echt leid, aber... Muss wohl leider sein, aber ich mache es lieber an einem Stück, damit die Leute, die das jetzt nicht so interessiert, sich den ganzen Kram nicht unbedingt immer anschauen müssen. Auf jeden Fall, ich sag bis dann, euer Rocky bis zum nächsten Part von Legends of the Wind Waker HD.